Amugus! <risos> Ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich hoffe, dass meine Community unter Beweis stellt, dass ihr auch einen guten Humor habt. Generell das Ganze kennt man ja schon von anderen, die es gemacht haben. Also ich kenne es bisher von, von Vic, von äh, Plali. Der hat ja ein Video das da schneiden lassen. Bei dem ist ja interessant weil das halt so ein Comedy-Video ist. So. Also das ist halt nochmal etwas anderes als ein Gaming-Video. Ah! Jo, hier werden schon Betten zerstört. Jo. Okay, fast bridging. Let's go. Werde ich schaffen? Ah. Nee. Nee. Wieso? Fehlt mir immer ein Teammate. Alarm! Alarm! Klaus scheint gut zu sein. Die kämpfen gegen Rot. Meine chicken Nuggets verbrennen! Generell bin ich auch einfach nicht so ein Fan von dieser Map. Sheesh! Ich kann das nicht gewinnen mit so wenig KP. gegen. Ja, der zweite war schon auf dem Weg. Du bist du bist dein nur, nur. Nur. denn ich brauche dringend was zum abbauen. Wegen diesem verdammten Wasser kommen wir da auch einfach gar nicht hin, Junge. Also Wasser Defense ist abfuckend für jeden. Ah. Real Talk. Water Defense ist abfuckend für jeden, für Gegner und für auch das und Sprachen lernen. Mayonnaise. Genauso für das Team, bei dem die Water Defense ist. Er baut das Wasser da ein. Oha, das ist actually, das ist actually wirklich smart. Nice. A Autsch. Was ist denn mit Karsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Gehen zu uns, okay? Nein, das macht ihr nicht. Und der. Yes. Yes. Ähm, ich hoffe, dass sich hier draus irgendwas Tolles im Stream schneiden lässt. Ihr dürft jetzt eine Musik aussuchen, die ich hier drunter legen werde. Ich hoffe, es wird irgendwas Tolles hier draus gecuttert. Dann. vision. You are